Wir wollen, dass die Photovoltaik so integriert wird, gemeinsam mit einem Speicher, dass sie dem, dem System halt immer hilft. Solarzellen gelten als nachhaltig, aber unberechenbar. Sie liefern dann Strom, wenn die Sonne scheint und können damit das Stromnetz durcheinander bringen. Die Firma Caterva aus Pullach will das ändern. Ihre Lösung? Die Caterva Sonne. Ein leistungsstarkes Batteriepaket, das den Strom puffert und nur bei Bedarf ins Netz speist und dieses damit aktiv stabilisiert. Diese Primärregelleistung war bisher die Domäne großer Kraftwerke. Caterva ist aktuell der einzige deutsche Anbieter, der diese Regelleistung aus dezentralen Hausspeichern liefert. Die Kunden von Caterva werden an den Gewinnen aus der Vermarktung der Regelleistung mit einer jährlichen Prämie beteiligt und leisten einen Beitrag zur Energiewende. Die Menschen sind selbst in der Lage, sich und ihre Nachbarschaft zu versorgen. Wir brauchen keine großen Kraftwerke mehr in diesem Umfang. Wir brauchen auch weniger Netzausbau. Die Familie Ferber aus Nordbayern deckt mit ihrem caterva system 90 ihres Strombedarfs. Zu jeder Zeit. Das ist für uns der größte Vorteil, dass wir den Strom verbrauchen können, wenn es uns passt und nicht, wenn gerade die Sonne scheint. Die Familie hat ihren Speicher erst seit kurzem, doch ist bereits jetzt überzeugt und denkt um. Man verbraucht Strom bewusster, finde ich. Man schaut dann auf die App, was bringt die Photovoltaikanlage gerade, was verbrauche ich gerade. Also man, man nimmt es intensiver wahr, das Gefühl habe ich schon. Ja.